Ich trage heute einfach irgendwas chilliges, ein äh, Pullover oder drunter noch ein ähm, Langhap-Shirt, so eine etwas elegantere schwarze Hose, aber die ist mega bequem. Und einfach so gestreifte Sachen. Eigentlich habe ich heute erste zur vierten Stunde Schule, oder? Also eher ja, die ersten drei die ersten drei entfallen und das ist. Ich habe eigentlich nie frei. Eigentlich haben immer die anderen einen Fall. Aber heute haben wir alle mal die ersten, vier St äh, die ersten drei Stunden frei. Deshalb habe ich ein bisschen ähm, Freiraum heute Morgen noch. Aber ich gehe jetzt, geh jetzt trotzdem runter. Es ist jetzt 6.30 Uhr oder so. Mädchen. <lacht> Ich habe jetzt gefrühstückt und es ist jetzt 7 Uhr. Habe ich noch ganz viel Zeit. Also, warte, ich glaube, ich muss um 8.50 Uhr, 9.40 Uhr, 10.35 Uhr. Ja, ich muss um 10.35 Uhr in der Schule sein habe ich ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> es ist ja jetzt 7:06 Uhr. 6. Und die Vorstellung ist einfach witzig, dass meine Freundin Laura, die jetzt gerade in Amerika ist, jetzt gleich einfach ins Bett geht, weil bei ihr ist es ist 22 Uhr. Also neun Stunden zurück. Was denn? Ich will in die Schule. Ich will auch nicht in die Schule, Clary. Du musst ja auch nicht in die Schule. Doch, später. Ja, später. Ja, die anderen. Ja, auch Ui, ich bin so froh, dass diese Hose hier endlich weggeht. es ist Kleiderkreisel gut. 13 Euro kriege ich für dieses gute Stück. Ich finde, Kleiderkreisel macht einfach so viel Spaß, weil, wie man sieht, habe ich jetzt hier letztens diesen ähm, orangenen Pulli verkaufen können zum Glück und für genau den Preis, wie ich ihn geholt habe. auch so richtig fancy Leute wie sie hier auf ähm, Kleiderkreisel und sie postet halt oder sie verkauft wirklich alles fast nur Vintage das kann man jetzt nicht ganz so schlecht lesen, da steht Vintage und die Sachen sind schon ganz cool so kostet halt auch ein bisschen was aber es ist halt gebraucht und die Sachen kriegt man sonst kaum so also die Sachen sehen schon ganz cool aus <lacht> Heute ist es mega bewölkt, aber ich liebe dieses Wetter. Go step by. Go step by. Oh, Now come. <laughs> oh no, my you fight, you fight,